Böser Trick Nachhaltigkeit – der Weg in die allgemeine Besitzlosigkeit. Der US-amerikanische Experte für Wirtschafts- und Marktprognosen, Patrick Woods, deckt auf, wie die Menschheit durch die Architekten einer neuen Weltordnung mit Hilfe von Schönmalerei hinters Licht geführt wird. Das moderne Zauberwort Nachhaltigkeit bedeutet nichts anderes als eine neue Weltordnung der allgemeinen Besitzlosigkeit, sprich einer Totalumverteilung aller Besitztümer und Ressourcen in die Hände weniger Globaloligarchen. Sehen Sie nun Patrick Woods Präsentation bei Grand Jury. Ich gehe mal wieder ins Jahr zu 1774 zurück. Damals hieß es, dass man äh, die Welt sich äh, neu gestalten müsste. Man hat sich das, die Globalisierung damals neu äh, überlegt. Eines der äh, Gründungsmitglieder der Trilateralen Kommission, Richard Gardner, hat einen äh, Artikel geschrieben, The Hard Road to World Order, die schwere Straße zum Welt, äh, zur Weltordnung. Und er schrieb darin, Kurz gesagt wird die Weltordnung von unten aufgebaut werden müssen, statt von oben nach unten. Es wird viel Verwirrung schaffen, aber es wird darum gehen, peu à peu die nationale Souveränität auszuhöhlen, um, und das wird nicht mit einem direkten Angriff funktionieren. Aber das hat nicht geklappt, es gab viele Gründe darüber, ich werde nicht mehr darauf angehen. Also diese altmodischen direkten Frontalangriffe wurden zeitweise suspendiert und es ging hier nicht nur um die äh, USA, sondern für die ganze Welt. Dieser Plan läuft schon seit das geschrieben wurde. Und das ist eine wesentliche Veränderung, denn man hat damals den äh, frontalen Angriff aufgegeben, weil man festgestellt hat, dass man damit nicht weiterkommt. Und das wurde dann äh, durch äh, den ähm, langfristigen Angriff äh, ersetzt. Das sehen wir jetzt gerade, was das bedeutet. Ich habe jetzt nur 20 Minuten äh, und deswegen werde ich versuchen, möglichst schnell das Ganze hier darzustellen. 1970 hat Sebastian Brzezinski äh, hat er ein Buch äh, veröffentlicht, zwischen zwei äh, Zeitaltern, Amerikas Rolle in der äh, technetronischen Ära. Das ist das Buch, das die äh, moderne Globalisierung eingeleitet hat. 1973 wurde die Trilaterale Kommission von David Rockefeller und Brzezinski eingerichtet, um eine, was sie als neue internationale Wirtschaftsordnung äh, bezeichneten, einzuführen. 1974, nur ein halbes Jahr nach dieser Gründung der Trilateralen Komm Kommission, äh, nimmt die äh, Vereinten Nationen die äh, Resolution 3201 an, eine Erklärung auf die Einführung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Das ist genau das gleiche, der gleiche Terminus. Wir wissen, dass die Rockefeller Foundation und die Vereinigten Staaten jetzt äh, sehr enge ähm, Verbindungen hatten und da war es nicht äh, überraschend, dass die Vereinten Nationen ähm, das Forum war, um das weltweit auszurollen. 1978 wurde China in die äh, Weltwirtschaftsbühne äh, einbezogen durch Brzezinski, der damals äh, Sicherheitsberater von äh, James Carter war. Er gehörte auch der Kommission an. Äh, mehrere äh, Mitglieder seines Kabinetts gehörten zu dieser Trilateralen Kommission und die haben damit schon die äh, Regierung infiltriert. Aber Brzezinski hat äh, Vorsitzenden, den Vorsitzenden Deng äh, mit einbezogen. Und äh, die nächste Phase war die Reifung der modernen Globalisierung. 1987 äh, hat das äh, Kommissionsmitglied Gro Harlem Brundtland aus Norwegen äh, das Buch »Unsere gemeinsame Zukunft« veröffentlicht, das war äh, die, äh, das Ergebnis der Brundtland-Kommission, die von der Vereinten Nationen eingesetzt worden war und sie ähm, ähm, legte diese Doktrin der nachhaltigen Entwicklung vor. 1992, als die Vereinigten Staaten in Rio de Janeiro zum sogenannten nächsten äh, Weltgipfel zusammenkamen, dem Earth Summit wurde die äh, nachhaltige Entwicklungsdoktrin als Agenda 21 angenommen. So äh, hieß das. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Begriffe, die da zum ersten Mal auftauchen. 2000 haben die Vereinten Nationen sich zum ersten Mal in New York zusammengefunden, um acht äh, Nachhaltigungs-, äh, Nachhaltigkeitsziele äh, zu vereinbaren äh, und die erstreckten sich über die nächsten 15 Jahre und deswegen gab es 2015 ein weiteres äh, entsprechendes Treffen in Addis Abeba ähm, für die nächste Agenda von 2015 bis 2030 und die haben 17 nachhaltige Entwicklungsziele äh, aufgestellt. Ich werde jetzt nicht alle äh, diese Ziele auflisten, das können Sie leicht im Internet nachschauen. Die nächste Person, die hier jetzt auf die äh, Bühne tritt, 2015, war eine äh, Dame namens Christiana äh, Figueres, die äh, Vorsitzende des Pariser Klimatreffens war und äh, sie hat diesen Prozess vorangetrieben. Sie war sehr energiegeladen äh, und sie hat die Länder der Welt zusammengebracht, um die äh, Pariser Klimaziele zu vereinbaren. Damals war sie Exekutivsekretärin der Vereinten Nationen äh, äh, des UN äh, Rahmenwerks äh, Konvention zum Klimawandel. Und sie äh, hat die, die äh, Gefahr äh, des äh, Todes des Kapitalismus gesagt. Sie hat Folgendes gesagt und zwar in einer Pre Pressekonferenz, eine Transkribierung, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns selbst die, äh, das Ziel setzen, vorsätzlich innerhalb eines bestimmten Zeitraums das wirtschaftliche Entwicklungsmodell zu verändern, das in den letzten 150 Jahren äh, federführend war, seit der industriellen Revolution. Das sind Ihre Worte. Man kann das nur so lesen, dass Sie das absichtlich machen, dass Sie ein Motiv haben und Sie haben erklärt, was es ist. Sie haben natürlich nicht gesagt, welcher Zeitrahmen da gesteckt war, aber Sie haben es nicht. Äh, äh, ich bin jetzt kein Strafrechtler, äh, aber ich würde sagen, äh, als La Laie, dass wenn Sie das hier haben, ähm, dann ist das äh, in verbrecherischer Absicht, also Vorsatz, nämlich die haben ein, ein Ziel, eine Absicht und einen Zeitplan. Und äh, die Frage ist, wann würden Sie das machen? Naja, Sie machen es jetzt. Das Dokument Agenda 2030, das damals ähm, geschrieben wurde, ähm, heißt es in Paragraph 28, wir verpflichten uns, zu grundsätzlichen Veränderungen in der Art und Weise unsere Gesellschaften, Daten, äh, Waren und Dienstleistungen herstellen und verbrauchen. Das ist die Veränderung des Wirtschaftssystems. Niemand verstand damals, denke ich, was das sein soll, aber nachhaltige Entwicklung sollte ein Teil davon sein. Und wenn man zurückdenkt, mit all den äh, Krisen, die wir hatten. Ähm, Erderwärmung, ähm, Klimawandel und so weiter, haben sie nur eine einzige Lösung für alles äh, geliefert, nämlich nachhaltige Entwicklung. Da gibt es niemals einen Plan B. Das heißt immer, wir haben ein großes Problem, wir haben Pandemie, äh, äh, globale Erwärmung, wir brauchen also die äh, nachhaltige Entwicklung. Und da stimmt ja was nicht, denn intelligente Menschen werden immer etwas durchdiskutieren, bis man Optionen A, B und C hat, vielleicht auch noch mehr. Ich möchte Ihnen nur mal ganz kurz vorstellen, was nachhaltige Entwicklung bedeutet, damit Sie eine Vorstellung davon haben, wovon wir hier reden. Die Behauptung ist ja, ich versuche hier tausende von Dokumenten, Seiten zusammenzufassen, es wird behauptet, dass nicht erneuerbare ähm, Ressourcen äh, nicht weiter genutzt werden dürfen, weil die werden uns sowieso ausgehen. Also sollten wir jetzt auch gleich damit aufhören, sie zu nutzen. Und die neuen Ressourcen müssen damit der äh, Gesellschaft zugewiesen werden. Das ist also eine riesige Veränderung darüber, wie das, äh, die Wirtschaft funktioniert. Man sieht hier eine Einstellung auf der linken und rechten Seite der Tabelle, auf der linken Seite die ähm, Nachhaltige Entwicklung, ähm, das äh, würde ich sagen, ist eigentlich nur äh, mehr Technokratie aus dem 20. Jahrhundert. Nachhaltige Entwicklung oder äh, Technokratie kann man wirklich äh, austauschen. Diese beiden Begriffe F schlagen vor, dass äh, Produktion und Verbrauch äh, äh, gemanagt werden, während Kapitalismus und die freien Märkte das auf äh, der Grundlage von Angebot und Nachfrage äh, regeln. So war das immer in der gesamten äh, Weltgeschichte. gab es noch nie was anderes, es gab immer nur Variationen, aber im Prinzip war es immer das. Dann gibt es finanzielle äh, Technik, ähm, ein Finanzsystem, das die Vereinten Nationen zum Finanzsystem der nachhaltigen Entwicklung erklärt haben, also Blockchain, digitale Währungen, äh, totale Überwachung und so weiter. Ähm, Kapitalismus ist hingegen auf Währungen basiert. Und das ist das Finanzsystem, das wir heute haben und schon seit Jahrhunderten. Bei nachhaltiger Entwicklung gibt es kein äh, Privateigentum. Äh, Die Ressourcen, alle Ressourcen weltweit, sollen einem gemeinen äh, Trust gehören und dann wird da entschieden, welche Waren und Dienstleistungen uns Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Kapitalismus geht aber von Eigentum und dem der Nutzung von Privateigentum äh, als Grundrecht aus. Das ist etwas, das viele Menschen schon über die Jahrhunderte äh, hervorgehoben haben, dass das, das das Wichtigste ist in einer freien Welt, Privateigentum. Und letztendlich ist bei der nach, nachhaltigen Entwicklung kein äh, Privatraum mehr äh, möglich. Im Kapitalismus äh, ist äh, Privatsphäre äh, ein, ebenfalls ein Grundrecht. Ohne sie funktioniert der Kapitalismus die freien Märkte überhaupt nicht. Das sind nur so ein paar Punkte, die wichtigsten Punkte, die äh, Kapitalismus und nachhaltige Entwicklung unterscheiden. Ich möchte ganz klar sagen, dass nachhaltige Entwicklung, die ich ja als Technokratie erkenne, äh, die wir schon in den 1930er Jahren mal hatten, absolut inkompatibel ist mit äh, den freien Märkten und dem Kapitalismus. Wenn die aufeinandertreffen, dann treffen, dann mixen, mischen die sich nicht, wie viel Wasser und äh, Öl. Ähm, wenn sie zusammen aufeinandertreffen, dann kommt es zu wirtschaftsgangring ähm, Wundbrand. Man kann dann ganz schnell sehen, wo diese äh, Brüche auftreten, zum Beispiel der äh, grüne New Deal. Äh, Wann immer das äh, durchgesetzt wird, dann wird dieser Wundbrand äh, einsetzen und alles wird verrotten. Und Kapitalismus wird nicht von selbst sterben. Das hätten sie gerne, dass das äh, natürlich eines natürlichen Todes stirbt. Das war schon in den 1930er Jahren der Fall, als zum ersten Mal die Technokraten übernommen haben. Und äh, einige Leute an den Universitäten waren überzeugt, dass der Kapitalismus tot ist und sie und nur sie uns retten könnten und ein ganz neues Wirtschaftssystem entwickeln könnten, von äh, Grund auf, das wissenschaftlich basiert wäre. Aber weil Kapitalismus nicht äh, eines natürlichen Todes äh, sterben werde, deswegen haben wir das hier. Tötet den Kapitalismus, bevor er den Planeten tötet. Das ist ein riesiger Propaganda-Hit, der nicht einfach aufgehört wird mit dem World Economic Forum, sondern das wurde in die ganzen äh, Gemeinschaften, die äh, Alarmismus verbreiten, weltweit äh, übertragen. Wie kann man den Kapitalismus kaputt machen? Wie kann man die äh, freie Marktwirtschaft zerstören? Ich habe ja neun Dinge aufgelistet, vielleicht gibt es noch ein, zwei mehr. Aber die werden Sie als die äh, Haupthebel äh, erkennen, die notwendig sind, um unser äh, Wirtschaftssystem Laufen zu halten. Und all diese Dinge hier sind mehr oder weniger unterminiert worden. Also Entzug der Energie. Jegliche Wirtschaftsaktivität erfordert Energieaufwand. Das ist offensichtlich, das ist ja intuitiv, das muss man fast gar nicht sagen. Aber ohne Benzin fahren die Autos nicht, ohne Energie läuft die Wirtschaft nicht. Wenn man also die Energie verknappt, ähm, also wenn man Erdgas, Öl, Kohle und so weiter ähm, verbietet und wir dann nur noch Sonnen, äh, Solarpaneele nuss, äh, nutzen und Windenergie, dann wird einfach der Wirtschaft Energie entzogen. Dasselbe geht mit äh, gilt für Ressourcen. Wir äh, sehen das ja jetzt schon. Wir haben riesige äh, Mangel, riesigen Mangel, keine wahren äh, Mängel, sondern äh, künstliche Knappheiten, die äh, künstlich hervorgerufen wurden, die uns einfach vorenthalten werden. Ähm, es gab noch nie ähm, einen Mangel an äh, Baumaterialien für die äh, Bausaison im, im äh, Frühling gab es jemals, äh, also gibt es weniger Bäume als im letzten Jahr, aber plötzlich gibt es äh, zu wenig Holz. Dann die äh, Lieferketten unterbrechen, also Produkte und auch Rohstoffe müssen transportiert werden, wenn auch nur auf lokaler oder regionaler Ebene, aber sie müssen transportiert werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, aber wenn die entsprechenden Ketten unterbrochen werden und wir haben jetzt eine sehr stark vernetzte äh, Lieferantenkette, wenn ich das jetzt unterbreche, dann heißt das nicht, dass das für ebe, äh, alle Zeiten unterbrochen wird. Aber im Moment ist das sehr stark gestört. Das nächste, Arbeitskräfte äh, entziehen. Also jegliche wirtschaftliche Aktivität erfordert äh, Arbeitskraft. Und wir haben massive. Äh, äh, massiven Entzug der Arbeitskraft, ähm, wir haben massive Produktivitätseinbrüche gehabt äh, und viele Menschen sind zu Hause geblieben, weil sie Angst, Todesangst hatten, äh, manchmal weil sie zu viel Geld von der Regierung bekommen, äh, dafür, dass sie zu Hause bleiben. Das nächste ist äh, die Verknappung von Finanzen und Kapital. Alle Wirtschaftsaktivitäten benötigen Geldströme, und die Politik der World Economic Forum und der Vereinten Nationen, bei denen es um äh, Inver-, äh, Umweltinvestitionen geht und ESGs, ähm, also der ähm, äh, CO2, ähm, des CO2-Handels. Wenn man also nicht Geld in die richtigen Dinge investiert, dann wird man von den Banken bestraft, wenn man schlechtere Konditionen bekommt und so weiter. Das sehen wir schon in den letzten zwei Jahren. Das Nächste ist die Begrenzung des Verbrauchs, des Konsums. Es ist natürlich fast schon ein weißer Schimmel, wenn man behauptet, dass der Wirtschaft die Wirtschaftsleistung wieder verbraucht werden muss. Also all die äh, Waren und Dienstleistungen, die hergestellt werden, müssen ja verbraucht werden. Wird der Konsum beschränkt? Äh, ja, würde ich schon sagen. Äh, das kann die Mittelschicht im Westen äh, äh, feststellen, dass äh, sie eine äh, sinkende äh, Kaufkraft haben schon seit Jahrzehnten. Äh, 67 Prozent der Amerikaner leben von der Hand in den Mund. Die äh, haben nie Geld übrig, um es zu sparen. Dann äh, Begrenzung der Innovation. Immer wenn die Innovation beschränkt wird, dann werden keine Produkte erschaffen. Das heißt, eine gesunde Wirtschaft erfordert ständige Innovation von Produkten und Dienstleistungen. Und äh, wird die Innovation äh, heutzutage beschränkt? Absolut, ja. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen im äh, Südwesten der Vereinigten Staaten, der eine Idee hat, wie man Energie äh, erzeugen könnte, eine sehr ähm, einzigartige Idee, ich kann jetzt nicht sagen, worum es da geht, äh, die versuchen, Investoren zusammenzubringen, um Geld da zu investieren um äh, Energie zu erzeugen, in einer ganz anderen Weise zu produzieren als jetzt. Diese Leute haben Angst um ihr Leben, denn sie wissen, dass die Kartells sie ähm, bekämpfen werden. Wenn es natürlich sehr günstige Energie gäbe für Wirtschaftstätigkeit, dann würden natürlich die großen Energiekonzerne äh, bankrott gehen. Deswegen ist das, dürfen wir das nicht zulassen. Das nächste wäre kataklysmische Ereignisse. Also verängstigte Menschen äh, produzieren nicht, äh, konsumieren nicht. Also zum Beispiel in der Region von äh, San Francisco, äh, ich glaube 1989, Anfang der 90er Jahre gab es ein äh, Erdbeben, das so äh, Schlimm war, dass ähm, Brücken einstürzten und ähm, die Menschen wollten äh, anschließend äh, nichts mehr aufbauen, wollten nicht mehr vor die Tür gehen. Es äh, war eine schlimme Zeit, also kataklysmische, äh, kataklysmische äh, Ereignisse sind wirklich äh, berühmt dafür, dass Menschen katatonisch reagieren und dann gar nichts mehr machen. Das Letzte, das ist ein bisschen komplizierter, aber wirtschaftsorientierte Menschen werden das verstehen, also Fehl- und Disinvestitionen zu, äh, äh, hervorzurufen. Das heißt, dass Menschen in die falschen Sachen in investieren oder ihr Geld äh, aus äh, Investitionen zurückziehen. Und äh, insbesondere na jetzt, wo die Vereinten Nationen äh, das fordern, wird in äh, Windkraftanlagen äh, investiert. Und wir haben jetzt wirklich ganz andere Probleme als die Frage, ob wir da irgendwelche äh, Windmühlen äh, da aufrichten können, auch noch äh, Offshore, wo dann die äh, Umweltschützer auch äh, gleich äh, rot sehen, weil dann wiederum Vögel davon betroffen werden. Also das ist etwas, was auch die Wirtschaft völlig auf den Kopf stellt. Und das sind die äh, Wege, wie man den Kapitalismus zerstören kann. Das sind alles Dinge, die auf dem Tisch liegen und das wird alles umgesetzt. Sie können sich das mal überlegen. Das wollte ich Ihnen nur mal äh, vorstellen. Machen wir jetzt mal weiter mit Klaus Schwab, dem Gründer und äh, Vorsitzende des World Economic Forum. Sie haben das alle schon vorher gehört, die Pandemie bedeutet eine seltene, aber ein äh, enges äh, Fenster der äh, Gelegenheiten über äh, die Welt nachzudenken und sie neu aufzustellen. Ähm, ich äh, frage mich, äh, warum äh, die Menschen das nicht äh, mögen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses äh, hier zitieren kann. Ähm, bis 2030 sagt er weiter, ähm, sie werden nichts mehr äh, besitzen und glücklich sein. Also wenn es irgendetwas gibt, sagen wir ein Auto, irgendein anderes Produkt, eine Maschine oder etwas, Irgendwem muss das ja gehören, wenn das wirklich ex existiert. Wenn irgend wenn es heißt, Ihnen gehört nichts mehr und Sie sind glücklich, ist ja die Fra da muss ja, irgendwem muss es ja gehören. Die Frage ist nur, wem. Man kann also alles einfach mieten und dann darf man sie nutzen, solange Sie dafür bezahlen. Das ist der Gedanke dahinter. Und dann haben wir das, was man als den äh, großen Reset bezeichnet und äh, alles wieder besser aufbauen oder Build Back Better. Der Great Reset bedeutet, dass man wieder von Null anfängt. Wenn Sie einen Computer ähm, ausschalten, dann geht er auf Null zurück. Und wenn Sie ihn dann ähm, ändern, Sie vielleicht das dran, dann machen Sie weiter. Und das wird dann auch dadurch unterstrichen, dass man wieder noch besser aufbaut. Das bedeutet ja, dass man, bevor man etwas neu aufbauen kann, muss ja das Bestehende erst einmal kaputt gemacht werden muss. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich so ähm, äh, verstehen. Wenn Ihr Haus zum Beispiel äh, abbrennt, hoffentlich wird das nie passieren, aber das ist ja ein Tra äh, eine Tragödie. Und dann sind Sie ein Jahr lang mindestens depressiv, Sie müssen sich mit den Versicherungen auseinandersetzen, Sie müssen irgendwo Mietwohnung finden und wenn Sie endlich das Geld von der Versicherung bekommen, dann sagen Sie, gut, dann baue ich das wieder neu auf. Und dann sagen Sie ihrem, äh, Ihrer Frau, Schatz, wir bauen das wieder neu. Und diesmal wird das gar nicht so schlimm sein, wir bauen es besser. Und das äh, deswegen sagen die, wir bauen das alles noch neu und besser auf. Also der Gedanke des World Economic Forum, das äh, seit zwei Jahren insbesondere äh, den Menschen äh, diese Propaganda äh, präsentiert, sagt, der Kapitalismus ist tot. Klaus Schwab sagt genau das. Wir brauchen einen ganz neuen Anfang, wir brauchen alles uns neu. Äh, denken. Ich weiß nicht, wie man sich eine ganze Welt völlig anders vorstellen kann. Und direkt danach sagt er, wir bauen es besser wieder auf. Das, was wir vorher abgebrannt haben, ist eine sehr klare, äh, klarer Hinweis, dass diese Menschen das Wirtschaftssystem kaputt machen wollen um es durch ein Neues, nämlich die äh, nachhaltige Entwicklung, also die Technokratie, zu ersetzen. Lassen Sie mich Ihnen noch mal eine ganz kurze, die schnellstmögliche Definition geben, äh, was die Technokratie ist. Das ist aus dem äh, technocrats magazin von 1930. Sie sagen, Technokratie ist die Wissenschaft des, so, des Sozialen Engineering, die wissenschaftliche äh, Leitung der gesamten äh, sozialen Mechanismen, um... Waren und Dienstleistungen herzustellen, zu verbreiten für die gesamte Bevölkerung. Das haben Sie damals gesagt. Sie sagten weiter, es wird keine Politik, Politiker, Finanzen oder Finanzfachleute mehr geben. Techno, Technokratie wird über Zertifikate alles über, auf alle Menschen verteilen. Man muss also gar nicht mehr diskutieren, wie das macht. Damit wird jedem ähm, Bürger von Geburt bis zum Tod äh, alles gegeben, was er benötigt. Das äh, ist schon ein bisschen so wie unsere derzeitige Diskussion über äh, nachhaltige Entwicklung. Darauf wollen die ja hin, genau darauf wollen die hinkommen, dass man äh, genug hat für alle und jedem Bürger von äh, Geburt bis zum Tod alles gibt, was sie brauchen. Technokratie ist die einzige Alternative, das einzige Alternative Wirtschaftssystem in der Geschichte der Welt. Ich habe Dokumente äh, studiert. Ich habe mit Histori äh, Historikern gesprochen. Es gibt kein anderes äh, Wirtschaftssystem. Selbst äh, Angela Merkel hat das in Davos gesagt 2020. Es gab viele Wirtschaftssysteme, die man erlebt hat auf der Welt. Es gab noch nie ein von Grund auf neu entwickeltes Wirtschaftssystem außer der Technokratie und das wurde von 1930 an entwickelt. Geht sogar noch ein bisschen weiter in die Geschichte zurück, aber 1930, 1932 ist das dann äh, koaguliert. Das heißt, die nachhaltige Entwicklung, Technokratie, da gibt es unterschiedliche, es gibt die grüne Wirtschaft, der Green New Deal, die, das Stakeholder-Kapitalismus, Agenda 21, Agenda 2030. Die beziehen sich alle auf genau das Gleiche und ein, auf ein Wirtschaftssystem, das auf Ressourcenallokation basiert, wo sie alle Ressourcen kontrollieren und besitzen und die Menschen der Welt im Prinzip gar nichts besitzen. Und genau das sagt Klaus Schwab. Er kann natürlich sagen, wenn er sagt, Sie werden nichts besitzen und glücklich sein, vielleicht redet er, äh, redet er mit seinen äh, Kollegen, aber irgendwem gehört das ja auch irgendwer wird äh, glücklich sein. In den 30er Jahren hat ähm, der Karikaturist das so gesehen, die Technokratie so gesehen. Und damit äh, komme ich zum Ende. So äh, die Charakteristen äh, zeigen ja, was die Menschen äh, denken. Und so haben sie die Technokratie gesehen damals. Die haben gesehen, äh, was es bedeutet. Gott sei Dank haben die das seinerzeit gesehen. Sie haben verstanden, was Technokratie bedeutet. Ist mir egal, wie man das heute nennt. Man kann es den Mann im Mond nennen, wenn man will. Es ist völlig egal. Es ist ein. Ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, das wirtschaftlich ähm, ge bewirtschaftet wird, äh, gemanagt wird, all dieser Kram wird letztendlich die Gesellschaft komplett zerstören. Und da sind wir heute. Das wird nicht gutmütig sein. Das ist kein gutmütiges System. Das wird die Welt zerstören. Wir werden zur selben äh, äh, Schlussfolgerungen kommen, wie in den 30er Jahren mit diesem, dieser Karikatur. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ich meine Zeit aufgebraucht habe, aber das war es, was ich sagen wollte und ich würde jetzt gerne dem nächsten Redner das Wort erteilen.